immer präsenter wird und von daher tatsächlich ein Verkaufsargument wird. Wir haben jetzt schon mehrfach Aufträge gewonnen, obwohl wir nachweislich teurer waren als die billigeren Wettbewerber aufgrund dieser Thematik. Und das hat uns, wenn ich mich richtig erinnere, geholfen, die Zeit, um solche CO2-Reports zu erstellen, um 70 Prozent zu reduzieren. So, und dann sind wir natürlich hingegangen und haben überlegt, naja, wenn wir das nutzen können, dann können das andere natürlich auch nutzen und inzwischen vermarkten wir diese Lösung. Warum kann nicht jedes Unternehmen dafür Verantwortung tragen? Nicht nur, weil es jetzt sein muss, wir haben eine CO2-Besteuerung, sondern von sich aus, von der eigenen Verantwortung her zu sagen, unser Unternehmen ist CO2